Also, herzlich willkommen in Frankfurt, herzlich willkommen an der Frankfurt UAS. Mein Name ist René Thiele. Ich bin amtierender Präsident dieser Institution, dieser Hochschule und freue mich ganz besonders, Sie zu dieser Konferenz Beyond begrüßen zu dürfen. Ich muss ehrlich sagen, als äh, Meron mir vor einigen Monaten von der Idee dieser Konferenz erzählt hat, habe ich keinen Moment gezögert und natürlich zugesagt, dass wir das erstens uns erstens freuen, dass wir es veranstalten dürfen. Und zum Zweiten, dass ich auch in jedem Fall kommen werde, um Sie kurz zu begrüßen, weil ich es tatsächlich für einen sehr wichtigen Beitrag halte, für eine außerordentlich wichtige Konferenz und äh, ein Thema, mit dem Sie sich in den nächsten zwei Tagen beschäftigen werden, das uns alle betrifft, das die ganze Gesellschaft betrifft und das besonders in Frankfurt, im Frankfurter Raum und auch in der Frankfurt UAS hingehört und hier auch diskutiert werden muss. Worum geht es eigentlich? 77 Jahre sind vergangen seit der Befreiung von Auschwitz und allein das ist schon symbolisch mit Frankfurt über die Frankfurter Schule nochmal in besonderem Maße verbunden, um es mit Adorno zu sagen, damit Auschwitz nicht noch einmal sei. Das allein ist schon Ausdruck für das, was wir in Frankfurt denken und, wollen, äh, denken und handeln wollen. Und die deutsche Geschichte wäre auch nicht nachvollziehbar verständlich und die Denkmuster irgendwie nachvollziehbar, wenn wir nicht das Gedenken an das Leid und die Schrecken des Nationalsozialismus und die Gewaltherrschaft der Nazis hätten. Es ist ein Stück weit das kollektive Gedächtnis eingeprägt im kollektiven Gedächtnis der Menschen in der Gesellschaft. Und ich bin mir sicher, Sie werden in den nächsten zwei Tagen eine intensive Diskussion auch darüber führen, mit Expertinnen und Experten getragen. Diese Veranstaltung auch von der Bildungsstätte Anne Frank. Und ich spreche auch zu Ihnen als Mitglied des Beirats der Bildungsstätte und bin deswegen sehr froh, dass es uns gelungen ist, zusammen diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, damit sie über die Einzigartigkeit diskutieren, die ich als Nicht-Historiker gar nicht beurteilen kann. Und dennoch ist bei allem Geschichtsbewusstsein immer noch weiße Flecken im kollektiven Gedächtnis, wenn es um die Frage des, der Kolonialzeit geht von der allgemein immer noch angenommen wird, na ja, Deutschland hat ja nur eine geringe Rolle darin gespielt und war nur ein kleiner Treiber im Bereich des, der, der Kolonialzeit als Kolonialmacht. Aber diese Diskussion ändert sich, hat sich geändert in den vergangenen Jahren, wird intensiver und auch intensiver geführt. Und das wird ein wesentliches Element dieser Diskussion sein, dieser Gespräche sein. Diese beiden wichtigen historischen Ereignisse, Mahnmale nebeneinander zu stellen, miteinander zu diskutieren, ohne dabei aufzuwiegen, ohne dabei abzugleichen oder die Frage zu stellen, was ist die größere Verantwortung? Wir haben eine gemeinsame, kollektive Geschichtsverantwortung, um diese Themen auch gemeinsam zu denken und ins Bewusstsein zu holen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe für Historikerinnen und Pädagoginnen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Diskussion, durch den Diskurs, den Themen des Antisemitismus und des Rassismus begegnen können und gemeinsam Wege finden können, um das Bewusstsein zu schärfen und noch mehr Aufmerksamkeit für diese Themen zu erzeugen. Und das ist gerade hier bei uns, auch an der Frankfurt University of Applied Sciences, ein wichtiges Thema, dem wir uns in Gänze stellen wollen und stellen müssen. Gerade auch hier in Erinnerung an die Ereignisse in Hanau beispielsweise, indem wir immer noch sehen, es gibt ihn noch den Rassismus und diskriminierendes Verhalten. Und dafür müssen wir uns dieser Diskussion stellen und durch fortwährende Diskussion immer weiter im Gespräch bleiben. Ob wir sie verhindern können, wissen wir nicht. Aber auch die jüngsten Diskussionen um antisemitische... Vorkommnisse im Rahmen der Documenta zeigen, dass die Diskussion präsent ist und weitergeführt werden muss. Diese Konferenz will und wird in den nächsten zwei Tagen einen Raum schaffen, um über die Zeit des Post-Holocaust und des Postkolonialismus zu diskutieren. Und das mit wirklich großartigen und namhaften Referentinnen und Referenten. Insofern danke ich schon einmal noch einmal Mehron Mendel für dieses großartige Programm, das Sie zusammengestellt haben aber auch insbesondere unseren sonstigen Unterstützern, Kooperationspartnern für diese Veranstaltung möchte ich ganz außerordentlich danken. Dem Auswärtigen Amt natürlich, dass die Mittel zur Verfügung gestellt hat, um eine solche Konferenz möglich zu machen der Deutschen Welle als Medienpartner und insbesondere dann für die inhaltliche und geballte Expertise und Unterstützung der Bildungsstätte Anne Frank und dem Goethe-Institut. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie diese Veranstaltung ermöglicht haben. Und zum Schluss möchte ich noch all Ihnen und allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen danken, die an diesem Diskurs teilnehmen werden und die in den nächsten zwei Tagen diese Diskussion mit uns führen werden. Ich wünsche Ihnen einen ganz erfolgreichen Tag heute, Tag morgen und eine wirklich ergebnisreiche und fruchtbare Diskussion. Vielen Dank und Ihnen alles Gute. Ja, wir müssen wieder das. Ja, jetzt. Ja, lieber Herr, lieben Dank, Herr René Thiele, für diese einleitenden Worte. Das zeigt einfach, dass wir eine Frau AS, die ganze Bandbreite der, der Themen haben. Also auch, wenn man auch einen Ingenieur hört, der über unsere Themen, der Historiker und der Sozialwissenschaftler, so vertieft sprechen, das kann man wirklich von interdisziplinär Interdisziplinarität sprechen. Ja, äh, liebe Oma Bartov, liebe Carola Lenz, äh, liebe Teilnehmer und Teilnehmer, liebe Referentinnen und Referenten, die aus, ich sagen, aus der ganzen Welt hierher gekommen sind. Ich bin echt glücklich, dass wir heute zusammenkommen. Und ich möchte mit einem äh, kurzen Zitat anfangen. Schwarze Gestalten hockten, lag, lagen, saßen zwischen den Bäumen, lehnten sich gegen die Stämme, krummten sich am Boden. In alle Stellungen des Schmerzes, der Verlassenheit und der Verzweiflung, diese dahin sterbenden Schatten waren frei wie die Luft und beinahe so dünn. Dann, als ich nach unten blickte, sah ich ein Gesicht neben meiner Hand, die schwarzen Knochen lagen längelang da. Eine Schulter lehnte gegen den Baum und langsam hoben sich die Augen nieder. Und die in tiefen Höhlen liegenden Augen sahen zu mir hoch, riesengroß und leer. Eine Art blindes, weißes Flackern aus den Tiefen der Augenäpfel, das langsam wieder erlosch. Und überall lagen welche in alle erdenklichen Haltungen, schmerzverkrümmerter Erschöpfung, wie auf jenen Bilder, die ein Massaker oder die Pest zeigen. Vielleicht hat der eine oder andere diese, diese Stelle erkannt. Das äh, kommt von der Erzählung von Joseph Konrad, Der Herz der Finsternis. Ein, ein Roman, eine Erzählung, die äh, schon inzwischen 120 Jahre alt ist. Und ich habe diese Roman, diese Erzählung, ich weiß genau, wann ich das zum ersten Mal gelesen habe, das war mein erstes Jahr an der Universität in Haifa, als ich mein Geschichtsstudium angefangen habe, das war 1999. Und wir saßen ungefähr in Grund, äh, Grundkurs äh, zu, zum Holocaust, das sah so ungefähr so aus von der Zusammensetzung. und äh, der allererste Text, den wir in die Hand bekommen haben von dem Professor, war diese, diese Erzählung. Warum erzähle ich das? Weil das war so selbstverständlich, dass man nicht über den Holocaust anfangen zu, äh, zu lernen, anfangen zu diskutieren, ohne zurückzublicken, ein paar Jahrzehnte vorher an die Zeit des Kolonialismus. Und Joseph Conrad beschreibt in seiner seine Erzählung sehr eindrücklich, wie ich gerade auch äh, ein Stück davon äh, zitiert habe, wie der, äh, wie der Kolonialismus im damaligen Kongo äh, stattgefunden hat. Und wir haben auch in, in diesem Seminar, also im Grund, Grundkurs, gelernt, dass äh, beispielsweise die, diese Idee der Vernichtung durch Arbeit Schon in der äh, in der Zeit der, der deutschen Kolonialismus in Namibia, wenn man so will, erfunden wurde, als die Herero die Eisenbahn äh, dort äh, bis zu Tode abbauen äh, mussten, oder äh, dass die ersten Konzentrationslager auch in diesem Zusammenhang von der deutsche Kaiserreich errichtet wurden. Also laute Parallelen, laute Kontinuitäten, äh, die aus der, Zeit der, aus der Kolonialzeit und dann später in Europa dann fortgesetzt äh, äh, wurden und äh, mündeten in was wir als Holocaust, als die Shoah bezeichnen. Und natürlich, dass es auch nämlich nicht beendet, sondern danach gab es viele andere Völkermorde, Genozide, die, in bestimmte, die bestimmte Ähnlichkeiten, bestimmte Konu Kontinuitäten zu der Zeit des Nationalsozialismus, zu der, zu der Shoah, zum, zum Holocaust aufweisen. Ja, also wenn was mir und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen im ersten Semester an der Universität in Haifa eine Selbstverständlichkeit war, scheint in Deutschland, im Jahr 2020, 2021, 22 alles, alles anders als Selbstverständlichkeit zu sein. Plötzlich wird diskutiert, kann man, ist das, ist, darf man den Holocaust mit anderen Völkermorden vergleichen? Und wird häufig von einem Tabu beklagt. Man darf den Schoan vergleichen. Ich finde, diese Debatte, also auch dieses Tabu es wird immer korportiert, aber gibt es wirklich dieses Tabu? Also die können eigentlich Sozial- und Geisteswissenschaftler alles an, was anderes machen, als zu vergleichen. Vergleichen ist dann die, äh, unsere Werkzeuge und damit arbeiten wir. Und tatsächlich, wenn man auch die, die Geschichte des Holocaust schaut, also die Vergleiche oder das Zusammendenken von Kolonialismus und Holocaust, hat sehr früh begonnen, sogar bevor der Krieg zu Ende war. Und die, wenn wir sprechen über Hannah Arendt oder Du Bois, die schon sehr früh über Ähnlichkeiten aber Unterschied, und auch über Unterschiede, zwischen, äh, zwischen den Shoah und, und Kolonialismus äh, hingewiesen haben, wissen wir, dass hier eine lange Tradition vorliegt. Ja, und mit, mit Vergleich geht es nicht darum, ein Ranking von Völkermorde von zu machen, zu sagen, äh, wer es an Nummer eins oder wer es äh, auf Nummer sieben ist. Es geht vielmehr um, äh, und es geht auch nicht darum, um Qualität oder Quantität zu vergleichen. Es geht vielmehr darum, Erkenntnis zu gewinnen, zu sehen, was, was können wir aus, aus diesen Vergleichen was, was sinnvoll daraus ziehen, was können wir besser verstehen, indem wir zwei Ereignisse nebeneinander stellen. Und dann vielleicht sozusagen raus aus diesem spezifischen Vergleich überhaupt, was, was ist ein Vergleich? Ein Vergleich ist, wenn zwei Zwei Ereignisse, die unterschiedliche Ereignisse nebeneinander gestellt werden. Es werden anhand von werden die Ähnlichkeiten, werden die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten untersucht, vorausgesetzt, dass eine, gewisse, eine, eine, eine zugrunde gelegte Gemeinsamkeit besteht. Das kann man beispielsweise, wir sagen immer, Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen. Das ist Schwachsinn. Natürlich kann man Äpfel und Birnen vergleichen beispielsweise in ihr, Zucker, in ihr Zuckergehalt oder ihr Vitaminengehalt, vorausgesetzt, dass die beide als essbare Obst kategorisiert werden. Also wir brauchen eine, eine gewisse Gemeinsamkeit, aber dann können wir auf die Unterschiede eingehen. Ja, und wenn diese Frage, also der Vergleichbarkeit, oder zu vergleichen, einfach so auf der Hand liegt, nämlich mit Ja, natürlich kann man vergleichen. Warum kriegen wir uns noch so äh, uns, äh, auf die, äh, in die Haare und streiten wir seit zwei, drei Jahren um diese Frage, die eigentlich so leicht zu beantworten ist? Man erinnert äh, oft auf, die, auf den ersten Historikerstreit von äh, 1986, 87 wo es darum ging um die Singularität des Holocaust, ist es ein zweiter Historikerstreit? Ich würde sagen nein. Es geht um was anderes, weil die Mitstreitende heute geht um was gänzlich anders, als was vor 35 Jahren diskutiert wurde. Heute geht es um sogenannte, um äh, Rosberg zu zitieren, um eine multidirektionale Erinnerung. Kann, gibt sowas? Kann man sowas äh, schaffen? Ist es vielleicht eine Normalität? Oder ist der Holocaust der einzige Zivilisationsbruch? Wird der Begriff dann Bediener? Also die Forderungen, die diejenigen, die den der, der Bestände der deutschen Erinnerungskultur kritisieren, ist, dass mehr Anerkennung für, für Rassismus, wo Kolonialrassismus, also die, die historischen Aspekte der, der, des Rassismus, aber auch gegenwärtiger Rassismus. Wir haben vorher Herr Thiele gehört, der von, von Hanau gesprochen hat. Diese Forderungen sind wichtig und sind berechtigt. Zugleich stellt sich die Frage, ob damit auch Relativierung des industriellen Mordes das an den europäischen Juden einhergeht. Und da befinden wir uns schon in Mitte der, Diskuss der, der, der Debatte, in der Antisemitismus ein einerseits und Kolonialrassismus auf der anderen Seite gegeneinander diskutiert werden. Das ist eine Debatte, die in sehr unterschiedliche Felder geführt wird: in deutsche Felitons, in der Akademie, im Aktivismus, auf dem Netz. Und diese Debatte zieht weitere Kreise und weitere benachbarte Felder. Es wird über die Frage der Reparationszahlungen gehen. Wir werden morgen auch über die Frage der Wiedergutmachung und das äh, Abkommen mit Namibien über die, äh, die Kolonialzeit. Es gibt auch die Frage der Repräsentation an äh, verschiedenen Institutionen. Und natürlich ein Thema, das immer wieder kommt, dass das deutsche Verhältnis zu Israel zum Nahostkonflikt. Wie stehen wir eigentlich zu diesem Land? Ein möglicher Startschuss dieser Debatte, die schon eine relativ breite Öffentlichkeit erreicht hat, war der sogenannte Mbembe-Debatte. Ich erinnere, erinnere Sie und Euch, dass im Frühjahr 2020 der kamerunische Philosoph Achille Mbembe eingeladen war, um der, die Rudrianale zu öffnen. Und dann später kam die Forderung, äh, Bembe auszuladen, weil er äh, sich gegen Israel äh, geäußert hat, weil er Nähe zu der Boykottbewegung BDS hat. Und diese Debatte wurde nicht, würde ich sagen, nicht zu Ende geführt, weil die Rudrianale aufgrund der Covid-19 abgesagt wurde. Und damit gab es eigentlich keine Entscheidung, sollte jemand wie Mbembe sprechen oder nicht. Übrigens, auch die Idee, die, diese Konferenz zu halten, ist in diesem Mbembe-Debatte entstanden. Also die Konferenz sollte eigentlich genau vor einem Jahr stattfinden. Wir haben das, wie viele andere Veranstaltungen, um ein Jahr verschoben aufgrund von Covid-19. Und wir hatten uns damals nicht vorgestellt, dass Gerade diese Verschiebung wird uns in eine Zeit bringen, wo eine Debatte, die wir dachten, wer hinter uns ist, noch größer aufkommt. Sie ahnen schon, wovon ich spreche. Ich rede über die sogenannte Dokumenta debatte oder, wenn man so will, Dokumenta skandal Ja, vielleicht die eine oder andere hat es mitbekommen. Ich war auch irgendwie involviert in dieser Debatte, in diesem Skandal, äh, mal, mal in Kassel, mal aus Frankfurt. Und äh, dachte ich mir, da kann man eigentlich hier eine was Konstruktiven machen. Wir haben die Chance. Es kommen, wenn man so schon sagt, 1500 Künstlerinnen und Künstler aus dem sogenannten globalen Süden nach Kassel, nach Hessen. Sie bringen ihre Perspektive, ihr Blickwinkel mit. Es gibt die... Die Kritik, von, die relativ früh aufgekommen ist, also schon im Januar dieses Jahres, ging es auch um ähnliche Sachen wie beim Bembe-Debatte, äh, sind ähm, äh, nähe zu der Boykott-Bewegung BDS. Kann man eigentlich nicht diese, diese Perspektive in Gespräch miteinander bringen? Sehr früh war klar, dass äh, ein zentrales Thema, ich habe das schon, schon vorher kurz erwähnt, ist der Blick. Auf Israel, auf den Nahostkonflikt. Ist Israel ein weißes koloniales europäisches Projekt mitten in Nahost? Das ist eine art Oder ist Israel ein emanzipatorisches progressives Projekt von verfolgter Minderheit, der auf, die seine Rechte erlangt hat und geschafft hat, sein nationales Dasein in diesem alten Stück Land, dem jüdischen Staat Israel, zu, äh, aufzubauen. Das sind zwei Narrative, die, wenn man aus Deutschland blickt, in den Nahost, ist vielleicht ein Narrativ der, der, verfolgten, der Verfol des verfolgten Minderheit, der in, den, äh, in den, äh, die Flucht gefunden hat, ein sicherer Hafen im Nahost, ist, das Narrativ, der herrscht. Wenn man aber aus postkoloniale Perspektive schaut, aus Ländern, die selber europäischen Kolonialismus erlebt haben, überwiegt das andere Narrativ. Und wie lassen, lassen sich diese zwei Narrative zusammenbringen? Wie können sie in Gespräch kommen? Und ich komme wieder zu... Wirklich sehr viele Stunden und sehr viele Tage, die ich in der letzten Zeit in Kassel verbracht habe und Gespräche. Und am Anfang habe ich versucht, über die, die verschiedenen Kunstwerke so mit den Leuten zu sprechen. Also die, die Kunstwerke, die in Kritik waren. Also kann man das so interpretieren, kann das anders interpretieren, wo sind die Grenzen? Aber ganz schnell habe ich ge gemerkt, es geht eigentlich nicht um... Banner von Tarink Padi oder, äh, oder ein Film von, äh, von Tokyo Wheels oder irgendwelche Zeichnungen von, äh, von algerischen Frauenkollektiven. Es geht gar nicht darum, weil diejenigen, mit denen man spricht, haben schon sich vorher auf eine bestimmte Narrativ festgelegt und dann ist es egal, was man über die eine bestimmte Stück redet, weil man versucht nur aus dem eigenen Narrativ das Herzuleiten, warum etwas antisemitisch oder etwas nicht antisemitisch ist. Und in dieser, in, in dieser, in dieser ähm, Dynamik ist es so, ga, so gut wie unmöglich, einen Dialog zu schaffen. Ich habe das auch selbst gemerkt und äh, habe mir auch das aus der Versuch zu, zurückgenommen und hege meine Hoffnungen, dass ihn mit ein bisschen es ist Abstände, Abstand, aber es nicht noch zeitlicher Abstand, weil diese Woche ist die letzte Dokumentarwoche, aber mit der geografische Abstand doch eine andere Art der Diskussion möglich wird. Ich habe gemerkt, dass die Menschen, mit denen ich im Gespräch waren, haben dann immer eine Seite vor Augen. Also der eine Einlage hat immer gesagt: Warum wieder die Juden? Wieder die Juden, also in einer Ausstellung, wieder die Juden werden äh, negativ dargestellt. Egal, ob es ein orthodoxer Juden mit, äh, mit äh, Reißzähnen und äh, blutunterlaufenden Augen oder ein israelischer Soldat mit, äh, mit Hakenase wie in der Nazizeit. Übrigens, das ist auch interessant zu unserer Debatte, also diese Motive, die wir in Kassel praktisch als, als Kunst aus dem globalen Suden zu Augen bekommen haben, wenn man diese, diese Stereotype sch äh, schaut, das ist ein Reimport. Also das sind zum großen Teil Stereotype-Vorurteile, die seit dem Mittelalter hier in Europa entstanden sind. Die sind mit dem Kolonialismus, nicht nur der deutsche Kolonialismus, auch der niederländische Kolonialismus und spanische Kolonialismus in den Kolonie, Kolonien exportiert. Und jetzt, wie es halt ist, Kommen Sie auf uns zurück und stellen uns vor einen Spiegel. Und das ist, der, was wir jetzt zu tun haben. Wir haben einen Spiegel von uns selbst in diese Banner von Taring Padi. Aber jetzt komme ich zu der, auf die andere Seite. Die haben bemängelt oder die haben beklagt. Ja, wieder wird nur über den Semitismus geredet. Was ist mit Rassismus? Es gab zahlreiche rassistische Vorfälle in Kassel, die scheinbar für die, für, für die Medien gar nicht interessant sind, die gar keine Empörung auslösen, wie, wie wir das äh, bei dem Semitismus sehen. Hier ist ein doppelter Maßstab. Ist ein Schmerz von jemandem, der von Rassismus betroffen ist, kleiner als jemand, der von dem Semitismus betroffen ist? Also so kommen, so kommen auch die, äh, eine, eine Art von Opferkonkurrenz zu, äh, auf, der, wird auf der Tage gelegt. Und was ich sozusagen besonders schmerzhaft finde, dass gerade die Sensibilität oder die Aufregung über Antisemitismus als Hindernis wahrgenommen wird oder tatsächlich ist zur Auseinandersetzung mit Rassismus. Und, die, und so entstehen die beiden Lager, die eigentlich von Menschen, die für das gleiche Ziel Stehen. Also das ist auch ein Unterschied zu dem ersten Historikerstreit. Es geht nicht darum, dass eine, sagen wir, eine recht nationalistische Weltanschauung gegen eine linksprogressive Weltanschauung konkurrieren, sondern wir haben eigentlich in dem Lager von denjenigen, die sehr schnell auf gleiche Werte einigen werden, nämlich die Ablehnung von jeglicher Form von Diskriminierung, von Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, gleich einen Konsens finden, doch an dem Punkt scheint hier die Welten auseinander zu, äh, zu gehen. Und was auch zu, mer äh, zu merken war in, dieser, in diesem Prozess, dass wie wenig Vertrauen zwischen diese beiden Lager gibt, also man stellt und unterstellt dem anderen nur das Schlimmste, der andere wird sozusagen zu Feind gemacht. Ja, und was hat das mit uns heute zu tun? Also wir, Ich hatte in den letzten Wochen mehrere Gespräche mit, mit Referenten, mit Teilnehmern, die auch äh, Unbehagen haben. Können wir überhaupt über so, do, solche Themen miteinander reden? Können wir eine Konferenz halten dazu? Es gibt so viele Verletzungen, es gibt so viele Emotionen. Ist es jetzt die richtige Zeit? Werden wir instrumentalisiert, vor eine Richtung, vor die andere Richtung. Übrigens interessanterweise, jeder hat äh, gedacht, also eigentlich diese Konferenz ist von der anderen Seite und wir werden jetzt als Tokens hier äh, äh, eingeladen. Also Sie sind hier zu, zu urteilen, ob, wir eine, eine Schiff, ob es eine Schifflage gibt oder nicht. Ich kann nur sagen, wir haben alles getan, um das äh, so pluralistisch und so multiperspektivisch wie möglich zu gestalten. Ja, aber es geht auch übrigens nicht nur darum, ob man an die Zeit, ob oder wie man an die Zeit des Kolonialismus oder der Zeit des Holocaust denkt, sondern auch an die Art und Weise, wie wir über die Zeit, die Zeit des Holocaust äh, gedenken. Nämlich, es wird, es hat sich in den letzten, äh, letzten Jahrzehnten auch eine Art von Gedenkenpraxis etabliert in Deutschland, wo Menschen, die sie selbst oder ihr Vorfahren nach Deutschland emigriert sind, exkludiert werden aus dieser Erinnerungskultur. Wo praktisch Erinnerungskultur als etwas genuin Deutsches kolportiert wurde und dann, da werden Grenzen, oder Grenzen markiert, wo jemand, der aus der Türkei, aus Marokko oder aus Indonesien kommt, nicht hier zu tun hat. Und wir wollen auch kritisch darauf schauen, wie kann man einerseits Erinnerungskultur an Kolonialismus und Holocaust zusammen gedacht werden, aber auch, wenn wir über Erinnerungskultur an den Holocaust sprechen, wie kann auch diese Art der Erinnerungskultur inklusiv und nicht exkludiert dargestellt werden. Und diese zwei Fragen werden uns beschäftigen in den unterschiedlichen Panels, deswegen haben wir heute auch ein Panel, der über die postmigrantische Erinnerungskultur spricht. Und äh, wir werden dann äh, versuchen, dass genau diese, diese Komplexe äh, auseinanderzudröseln und soweit wie es geht konstruktiv und soweit wie es geht nicht, nicht emotional näher, zu, äh, anzunähern. Ich, äh, wir haben auch heute Abend ein, äh, eine Veranstaltung hinzugefügt, äh, eine Veranstaltung, die ursprünglich nicht im Programm war. Äh, zu, äh, unter dem Namen Kunst, Kunst und Kontext, weil wir dachten, ganz ohne explizit über den, äh, die Dokumentadebatte können wir diese Tagung nicht gestalten. Die Veranstaltung findet hier statt nach dem Abendessen um 20 Uhr. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir auch die, äh, die Künstlerin Hito Stahl äh, auch haben, die äh, vielleicht wissen die Einigen auch die Entscheidung getroffen hat, ihr Kunstwerk aus Kassel zurückzuziehen. Ich komme zu Hito Steil, weil äh, zum Schluss äh, habe ich mir auch äh, in den letzten Tagen nochmal einen Text von ihr gelesen, der in der Zeit erschienen ist, wo sie noch, als, äh, noch vor der Öffnung der Dokumenta etwas geschrieben hat, mir sozusagen in Erinnerung äh, geblieben ist. Ich äh, zitiere aus, was die Hito sagt. Anstatt einer notwendigen Kontextualisierung der postkolonialen Theorie für den deutschen Kontext, zog es die deutsche Öffentlichkeit vor, Postkolonialität, Postkolonialität zu exotizieren und als reinen Theorieimport zu konsumieren. Darin steckt ein, eine Kritik, die ich sehr ernst nehme, weil die Kritik ist nicht an diejenigen, die die Postkolonialität ablehnen, sondern die Kritik richtet sich an diejenigen, die sich als, sozusagen als Anhänger oder Unterstützer der Postkolonialität und sie sagt: Ja, schon und gut, dass ihr da, damit äh, euch hantiert, aber gibt es etwas, also ich bin kein Experte für postkoloniale Theorie, aber wenn ich was, was gelernt habe von äh, Postkolonialität, Postkolonial ist, dass zwei Sachen einen entscheidenden Unterschied machen: Kontext und Sprecherposition. Haben diejenige die postkoloniale Theorie nach Deutschland gebracht haben, wirklich ernst den deutschen Kontext und die deutsche Spre Sprecherpositionen ernst genommen. Oder es geht einfach um eine, ein Produkt, der man hier, eine Mode, die man hierher bringt. Ich tendiere, ohne jetzt zu viel Pauschalisierung zu, zu begehen, zu dem ersten. Also wir haben hier eine Mammutaufgabe und sie darin besteht, genau diese Ansätze, diese wichtigen Ansätze, die überwiegend nicht in Deutschland entstanden wurden, nach Deutschland in eine Art und Weise zu bringen, eine Art und Weise, die der, der Tatsache gerecht wird, dass in Deutschland vor 77 Jahren hier die Shoah stattgefunden hat. Und hier genau steckt die, steckt die Verbindung zwischen der Kolonialzeit und der Geschichte des Holocaust und die Erinnerung daran. Ja, ich komme jetzt zum Schluss und möchte aber ohne große Dank sagen, äh, werde ich nicht auskommen und will ich auch nicht auskommen, weil diese Tagung ist wirklich durch großartige Arbeit von vielen Leuten entstanden. Es wurde schon vorher erwähnt, äh, von der Auswärtigen Amt, der das äh, finanziert hat über das Goethe-Institut, der sich sehr schnell sich, äh, zu dem Projekt äh, sich bereit erklärt hat, mitzu und auch mitzudenken und mitzugestalten. Und äh, natürlich an, äh, an Sie, Frau Lenz, aber auch noch große Dank an Wolf Iroh, der Leiter der Kulturabteilung des Goethe-Instituts, und an Shoshana Liesmann, die von der Konzeption bis in die Buchungen der Flüge sich ins Zeug gelegt haben an der Frankfurt University of Applied Science, sozusagen meine zweite Zuhause, an die Bildungsstätte Anna Frank, namentlich auch bei Eva Berensen, bei Janis Dettert, bei Astrid Kasparek, die äh, an den entscheidenden Stellen dann auch unterstützt haben. Wie schön, dass du, Katja, hier äh, gerade gekommen bist, weil dann, Katja, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den genialen Namen Beyond. Das ist ihre Schöpfung und ich denke, so ein Name kann man wirklich äh, nur in der klugen Kopf von Katja entstehen, weil das ist genau unser Anspruch in dieser Tagung Beyond, ein Stück weiter zu kommen. Das, äh, das ist damit äh, in dem Name schon sehr, sehr pointiert zum Ausdruck gebracht. Und last but not least, äh, derjenige, die ich denke alle hier mit ihm zu tun hatten in der Vorbereitung, ist Davide Torrente. Davide, komm! Der, der maßgeblich äh, zuständig war, dass alles läuft und äh, sie sind alle gut versorgt, äh, diejenigen, die Hotels sind, diejenigen, die auch äh, essen bekommen. Vielen Dank, David, für deine tolle Arbeit. Und ja, vielen Dank und damit komme ich zu Ende und äh, kommt die Eva. Genau. Noch eine Minute vor äh, technische Sachen. Ich wünsche uns, uns alle anregende, kontroverse, auch stückweise emotionale, aber nicht übertriebene Konferenz. Und äh, Ich hoffe, wir werden äh, morgen Nachmittag ein Stückweise kluger, ein Stückweise vernünftiger rauskommen aus dieser Konferenz. Vielen Dank.